Herzlich willkommen zu einem Experiment, in dem wir uns die Stoffdaten von Wasser anschauen wollen. Wir wollen schauen, wie sich Wasser bei sinkendem Umgebungsdruck verhält. Dazu platzieren wir zunächst mal ein wenig Wasser in einem Glas und dieses Glas dann unter einer Vakuumglocke. Als Messgeräte verwenden wir zum einen ein Thermometer, das können Sie links oben sehen, das zeigt die Temperatur in Grad Celsius an und zum anderen ein Druckmessgerät links unten das mit den grünen Ziffern, das den Druck in Millibar anzeigt. Ja, dabei ähm, zeigt diese kleine hochgestellte 2 den Zehner-Exponenten an, also bei 1,2 hoch 2, das wäre dann 1,2 mal 10 hoch 2 Millibar, also 0,12 Bar. Am Anfang zeigt dieses Messgerät übrigens falsche Werte an, weil das für sehr geringe Drücke ausgelegt ist. Inzwischen sind wir aber bei so niedrigen Drücken das korrektes und wir nähern uns jetzt schnell. Dem Druck, bei dem Wasser bei 20 Grad siedelt, nämlich 0,0234 Bar, das ist jetzt gleich erreicht. Und jetzt sehen wir auch, wie das Wasser sichtbar zu sieden beginnt. Das heißt, hier findet ein Phasenwechsel statt von der flüssigen in die gasförmige Phase. Für diesen Phasenwechsel wird Energie benötigt, die Verdampfungsenthalpie. Und die wird dem flüssigen Wasser selbst, aber auch dem, dem umgebenden Gas entzogen. Und deshalb sinkt die Temperatur in der Vakuumglocke, und das können Sie auch schön auf dem Thermometer erkennen. Da sind wir inzwischen nur noch bei etwa 17 Grad. Und dann sinkt der Druck und auch die Temperatur immer weiter. Wir haben hier gleich mal einen Schnitt drin, damit es etwas schneller geht. Und danach befinden wir uns dann bei einer Temperatur, die schon gar nicht mehr so weit von 0 Grad Celsius weg ist. 0 Grad Celsius, meine Damen und Herren. Das ist nicht nur die Temperatur, bei der Wasser bei einem Bar gefriert, sondern auch bei etwa 5 Millibar, wo wir jetzt sind, gefriert Wasser bei etwa 0 Grad Celsius. Eigentlich. Jetzt sind wir da schon drunter. Wir sehen hier noch nichts. Offensichtlich liegt also eine unterkühlte Schmelze vor. Das heißt, es gibt zunächst noch keine Kristallisationskeime, die benötigt werden, damit der Auskristallisierungsprozess stattfinden kann. Wenn der aber gleich beginnt, dann wird er schlagartig beginnen. Das werden Sie deutlich sehen. Und für diesen Phasenwechsel von der flüssigen in die feste Phase Dafür wird keine Energie benötigt. Im Gegenteil, dabei wird Energie freigesetzt und deshalb steigt dann auch die Temperatur von der Flüssigkeit. Natürlich nicht beliebig weit, sondern maximal bis etwa 0 Grad Celsius. Darüber hinaus kann sie nicht steigen, weil bei höheren Temperaturen ja kein Wasser mehr gefrieren würde. Jetzt können Sie das sehr schön sehen. Das Wasser wird fest, die Temperatur steigt. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Versuch gefallen. Diskutieren Sie diesen Versuch gerne im Forum auf Stutterby.